Welt verändert sich. Stetig und immer schneller. Und wir? Wir sind längst schon Teil der Transformation. Wie kann man als Unternehmen mit dem Wettbewerb nicht nur Schritt halten, sondern sogar das Tempo vorgeben? Lassen sich die wertschöpfenden Prozesse in meiner Firma auch so einfach erneuern? Können wir unsere Umgebung genauso leicht simulieren? Können wir die Prozesse in unseren Abteilungen auch schlanker machen? Wie problemlos kann Automation unsere Fertigung entlasten? Lassen sich Unternehmensinformationen auch standortübergreifend managen? können wir mit einem digitalen Zwilling auch so einfach die Realität widerspiegeln. Finde ich einen Partner, der mich durchgängig berät? Mit Fachwissen für meine Prozesse? Der innovative Technologien implementiert und ihren sicheren Betrieb auch in der Zukunft gewährleistet? Gibt es diesen Partner, der mich bei der digitalen Transformation unterstützt?